Ich habe einfach nur die beiden gesehen und wusste, das ist das, was ich will, so wisst ihr. Und da habe ich trinken gelassen, Mann. Da Kommt jetzt auch wieder Pippi in die Augen, das war heftig Mann. das war absolut krank, wirklich. Also Vlog startet, ich wollte wirklich direkt die Feelings dem gerade aus dem Bett gestiegen. Das ist jetzt 3 Uhr oder so, 3.10 Uhr, zehn, ich habe die innere Uhr des Todes. Ich habe weg um 3.10 Uhr zehn gestellt und um 3.02 Uhr zwei bin ich aufgewacht, dachte ich muss gucken. Zieht es gleich los, der einzig wahre Achmed holt mich ab. Das Ganze wird zusammen ablaufen mit Big Baba und Ahmed. wir lassen uns alle drei die Haare machen. Ja und jetzt geht es gleich ab in die Türkei und ja, ich habe das da schon gemacht alles. Ne? Diesmal ein zweites Mal, ich werde euch mitnehmen und Seid gespannt auf einen wunderschönen Vlog. Nur so kurz, um euch zu sagen, wie es gemacht wird. Direkt vom Flug wird gepackt. Also Leute, die drei Tage vor mir absagen, weil sie sagen, ich muss noch Koffer packen. Kein Verständnis. Das geht auch innerhalb von 20 Minuten. Auf ganz entspannt. Und ich darf nicht einsteigen, weil ich gerade geforzt habe. <lacht> Voll den riesen hast du am Start. Ja, ich größeren. Ah, das ist bei mir so üblich meistens. Das kann ich nur so. Wie fühlst du dich, Achri? Kaputt. Kaputt? Und du? Eigentlich fresh, gut aufgestanden, acht Minuten bevor man Wecker geklingelt hat. Let's let it, let's go, man. Meister das Mann, wir müssen nochmal umdrehen, ich habe meinen Reisepass nicht mit. Ich sag zu Ahmed, oh, ich hoffe, ich habe alles dran gedacht. Er sagt, Hauptsache, du hast Reisepass. Ich hab keinen, ich schwör's dir, keinen Reisepass mitgehabt. Ich hasse Fliegen, ich schwör's euch. Ich bin zwar jetzt auch ein, zwei Mal alleine geflogen, ne? aber ich bin immer so, wenn ich mit jemandem da bin, ich gebe komplette Verantwortung aus der Hand, check gar nichts, was gemacht wird und so. Wenn ich denn das erste Mal selber bin, dann weiß ich nicht, wie das abläuft, und dann kriege ich Panik. Ja, was ist Panik? Aber irgendwie geht es dann trotzdem immer. Schön essen werden wir natürlich auch, ganz entspannt essen. Kommt alles mit RIN, ich denke mir was Schönes aus. Wir können ihr so eine Koffer nicht mal für große Menschen machen? Ja? Dann ist schon wieder viel länger. Ja, Ich muss mich immer wie so ein Knecht runterbeugen. Oha. Hoffentlich ist das nicht unsere Schlange, Achmed. Könnte das sein? Egal, ich schalte jetzt wieder den Kopf aus. Ich lasse Achmed machen. Und drauf geschissen, so, Alles auf easy. Ich sag eben zu ihm, weil wir haben gerade den Koffer abgegeben. Oh, ich habe gerade voll Panik, wo mein Koffer ist. Ich schwör's euch. <lacht> oh Mann, ich bin so verplant. Leider hat er jetzt jemand vor sich. Aber ihr glaubt nicht, wie schnell der Typ gehen kann, Mann. Ich werde ihn jedes Mal jetzt wissen, wenn er langsam geht, wenn wir zum Dreh gehen. Der ist gelaufen, Mäd. Justin Bolt. Hatte ich das gereizt Achmed hier beim Shopping-Dings? Ich saß hier beiseite. Brauchen wir alles nicht. Wo wir auch beim Thema Essen sind, Leute, es gibt nichts Ekligeres als diese eingeschweißten Brötchen und die ganze Scheiße. Echt, da kannst du mich mit jagen. Ja, wir haben verschlafen, verpasst. Ach, ich weiß, du lügst, ich sehe das an deinem Gesicht. <lacht> die <Du> Spinner, ja. <lacht> <lacht> Oha, jetzt geht's los hier. Er drückt mir die ganze Zeit seine Plauze in den Rücken. Aber fühlt sich gut an, Bruder. Eins habe ich gar nicht erzählt, ne? Fresh lässt sich Sackhaare implantieren. <lacht> gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Brauche deine Liebe nicht. Ich muss aufpassen, dass das Video nicht gesperrt wird, weil der Algorithmus der den Sound erkennt. Von spannt Internet geholt. 70 Euro habe ich gezahlt, Achim, ne? für Gigabyte. 60 Gigabyte. Ja, weil ich will Livestream machen und so. Wisst ihr, hier bei Twitch, da brauche ich das. Jetzt gucken wir mal, wo die Jungs sind. <lacht> Nein, ich muss da kurz YouTube gucken, einmal rein. Was geht wieder? Alles gut bei dir? Ja, alles gut, Fabi. Was geht wurde. Seid ihr gut angekommen? Ja, oh, der Flug war Horror, Alter. War Horror, wieso Horror? Weil du wenig Platz jetzt. hattest. Nee, wir haben Notausgangplatz genommen, ja. so schlau waren wir. Aber der Sitz ging auf Steißbein. Fabi kann Steißbeinmassage gut, wirklich. Weißt du, warum ich ihn mitgenommen habe? <lacht> der Mann von Elitär hat uns abgeholt. Guck mal, wie Bilal vorbereitet ist er Du hast äh, wegen Essen und so richtig viele Tipps vom einheimischen Kollegen, ne? Ja, ja. Richtig laden, Geschichte dazu, ne? Man muss ja planen. Ja, muss ja vorbereiten, vorbereiten. Ja. Ah, es wird auch geil gefressen, Leute. Macht euch auch was gefasst. So Dunkel ich, ich suche <lacht> <lacht> sind wir bei der Klinik? Direkt hier abgeliefert vom Flughafen. Ah, das Hotel. Genau. Schön. Okay, okay, wir sind doch hier in der Klinik. Wilhelm, was redest du? Das Wichtigste war erstmal Geruchsprobe. Ich setz mal sich im Hotel, war, musste ich das Hotel umbuchen, weil irgendjemand so die Bude zugequarzt hat. Aber hier ist alles gut. Jetzt geht's gleich auf Fresstour. Guckt euch mal ist an hier. Es überrot gefahren einfach. Ja, ist über Rot gefahren, ne? Das ist über Rot gefahren. Ja, Leute, echt hier. Vielleicht bist du Ordnungsamt? Bin das Ordnungsamt. <lacht> So, wir werden jetzt als Erstes zu Ali Usa gehen, Chefköfte essen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Scheiß gelabert. Wir werden Chefköfte essen und dann geht es so langsam rein, ganz geschmeidig. Ich weiß heute selber nicht, was auf uns zukommt. Ich lasse mich ein bisschen inspirieren, gucke auch, was die anderen Jungs testen und dann wird richtig fein gesnackt jetzt. Also ob wir den noch testen, Leute, weiß ich nicht. Aber wir kommen natürlich genau, wo er zu hat. Wir werden jetzt den Plan umschwenken. Ihr werdet gleich sehen, wo wir am Start sind. Aber das wird heute nichts zumindest. Ja. Für den prächtigen Einstieg werden wir jetzt erst einmal irgendwas fischmäßiges essen. Eventuell, wo ich Bock drauf hätte, auch Balik Ekmek oder so und den Vergleich, weil habe ich letztens in kleinen Istanbul in Mannheim gegessen. Und Gucken, ist hier geiler. Ist hier nicht so geil. Gucken wir mal. Hier ist der Kollege. Wir es einmal testen. Nur zum Snack, weil wir gerade warten. Also sag ich sage euch direkt, ja, das schmeckt überhaupt nicht gut. <lacht> Nein. Mannheim viel, viel besser. Also ohne Scheiß. Mannheim hat komplett zerstört. Das Brot in Mannheim war so fluffig, das Brot war verdick dick, aber du hast das Brot nicht gemerkt. Das ist wesentlich schlechter. Da brauche ich jetzt gar nicht, groß um heißen Ball rumreden. Probier du mal, Ahmed. Ich merke schon, das Brot ist wirklich. Aber guck mal, mit. mit. ist nichts. Wenn du jetzt sagst, das Welt, dann, dann würde mich sehr viel Wunden wundern. Geht nicht, ne? Der Fisch ist auch lecker sein, also, ey. Nee, also überhaupt nicht geil. Das ist ein Touristending, die Leute kaufen es und kommen eh nie wieder. Ja, Robert, wir werden aber nicht abgezogen hier, oder? Nein, nein, das ist <lacht> absolut Ist nix. 60 türkische Lira, ja. Oh, danke, Abi. Einfach snacken, ne Robert? So. Oh ja, Billa weiß, wie es läuft. Guck mal, hier kommt das Schafe noch. Seht ihr die kleinen Stückchen noch drin? Das sieht giftig aus, Leute. Das sieht giftig aus. Erstmal so einmal probieren. Ich würde einfach mal sagen, so zum Hinstellen, einfach weg snacken, es ist optimal es, man. Also schmeckt null fischig so ne, Durch diese Panade und ja das Frittieren hat das so einen typischen Fastfood-Charakter. Bockt einfach. Ich hoffe, das killt mich jetzt nicht wieder, Mann. Ruhe zu muss. Ja. Oder kannst auch daneben legen und so danach ja, ne? Und ist das, das ist zu scharf, aber egal. Also, das ist eine schöne Kombi, Leute. Mit der Zwiebel schärfer geht echt gut durch. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es das Beste ist, was man hier ich essen kann. Oder ob es dafür bessere Spots gibt. Es ist gut, aber es hat jetzt irgendwie dieser Special-Kick fehlt, finde ich, ne, Leute? Weil wir jetzt auch so Hunger haben. Ich glaube, wenn wir jetzt satt wären, wäre es okay. Also eins, was man unbedingt machen muss, ne? Das ist wirklich Welt. Da muss ich diese, haben Sie, nehmen, eins lang. Dann muss man wirklich Chiliöl. Da darf man auch nicht zu doll geizen. Denn die Zitrone und das hat wirklich Weltcharakter. Ich würde jetzt mal einfach sagen, kann kannst nicht viel falsch machen. Die Sardellen haben jetzt nicht so viel Eigencharakter. Die Panade gibt das, was Geschmack gibt. Und diese Zitrone mit dem Chiliöl, dieser Charakter auf dem Gaumen, mega. Mmh. Das Chiliöl macht es. Nochmal rein dippen, so, da muss. Das ist Das schmeckt wirklich geil. Ohne nicht den Daumen umknallen lassen. Das Video muss viral Zeit. losgehen. Und das Kommentar dazu allem. Auch natürlich HOP und so weiter. Interessiert mich brennend, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Fragen habt und so. Alles drin. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spot. Aber Ich schwör's euch, das ist gefühlt hier ein Standarddöner. in wahrscheinlich Istanbul. Aber ich wette, der ist besser als jeder bei uns. Lass mal einen nur holen raus und teilen. Der soll in drei Teile äh, machen? Nur snacken. Oh, guckt euch an. Einfach ein random Dinges, wisst ihr? Ja. Wir lassen die Bombe platzen, was du wirklich machst hier nach. Lass du das Promo. Er macht sich Titten. Er macht Titten. Mach BBA. Und Arsch. Ich Brazilian Butler. <lacht> Butler. Can you get uh, Egg Mac 150 Gramm? Yes, this one, this one. Wonderful. Lach, so. Lach, Lach, Lach, Lach, Lach, Lach. Perfekt. Guck, kommt noch mal hier rein jetzt, in den Ofen. Perfekt. Saure Gurke hat er auch noch reingemacht. Ja? Ich probiere einmal so Fleisch. Du find mal rein, die beobachten uns gerade, wir gucken. Mhm. Und stallig, ja? Ne? Das ist sehr stallig. Also ich denke mal so für den einheimischen Gaumen, das ist es Lieben das Ja, oh. Du sagst ja sogar, bei McDonalds gibt es oder Burger gibt es den McKöpfe Mac und der schmeckt nach Scharf. Ja <lacht> mir <Yummy>, lecker. <lacht> ja, lass mal fresh gehen. Immer. Ja, schon stallig. Doch. <lacht> Ihr müsst euch vertrauen. Guck mal, ihr seid ein Team. Er sagt, es ist nicht stallig. Dann musst du jetzt probieren. Wenn er sagt, es ist nicht stallig, dann braucht ihr ihn nicht mehr gucken, wenn der Boah, so fettig, Alter. Ja, komm, nimm einfach. Oh. Ist gute... Ja, ist schon. Du hast ihn kaputt gemacht, Freshki. Also kurz gesagt, Leute, Bock nichts, wirklich. Muss man einfach mal sagen, so. Zwei Spots mitten in Istanbul. Beide haben nicht krass abgeliefert. Nee, ich hab noch mega Hunger, weil ich fast nichts gegessen habe. Aber der erste, wie gesagt, der ging. Ab zur OP. Ich werde jetzt abgeholt um 9 Uhr. Dann geht's ran. Voruntersuchung und dann werde ich operiert. Puh, puh, puh. Die stellen wir werden nochmal ausgewertet. Ich bin vor allem gespannt, was alles noch gemacht werden muss. Hinten auf jeden Fall. Aber vielleicht auch vorne. Oh, falsche Schuhe. Das sind meine Stinkschuhe. Das sind meine... Darf nicht das Personal extrem mit Fußgestank voll stinken Schuhe. Äh, ja. Vielleicht muss nämlich auch vorne noch gemacht werden. Das kann man erst richtig erkennen, wenn da die Profis bei waren. Lasst euch überraschen. Wie viel Haar mir jetzt eingepflanzt werden? Mal schauen. Wir sehen uns gleich ja im Krankenhaus. Eins auch noch für die, die sich fragen: Was ist, wenn irgendwas sein sollte mit den Haaren? Passt euch nicht so, wie ihr möchtet. Ihr habt 30 Jahre Garantie auf die Haare, die ihr euch einpflanzen lasst. Natürlich nicht auf eure eigenen, die ausfallen, aber auf die, die euch einpflanzen lasst. Habt ihr 30 Jahre Garantie. Hallo, Dr. Balvin. Guten Morgen, hallo. Ja, gerne. Wie war Ihr Flugtransfer? Alles super gelaufen. Super gelaufen. Sie haben nichts gegessen, nichts zu tun. Gar nichts, gar nichts. Was stört denn am meisten? Was erwarten Sie von dieser Sitzung? Also ja, es ist halt so, ich habe mich damals auch dafür entschieden, einfach weil ich schon finde, dass ich deutlich älter aussah. Es war dann nicht mehr so, dass ich lange Haare tragen konnte, habe deshalb eine Glatze gemacht, also habe es abrasiert. Und ja, ich bin jetzt halt sowieso nicht damit gesegnet, dass ich, sage ich mal, fünf Jahre jünger aussehe oder zehn Jahre jünger aussehe, sondern ja, mit Haaren hält sich das so die Waage. Aber ohne sah ich dann schon deutlich älter aus. Einfach die Attraktivität ist besser, finde ich, mit Haaren. Und das hat mich jetzt auch gestört, dieses nach vorne beugen. Man wird darauf angesprochen und dann wenn man es machen kann, heutzutage hat man die Möglichkeit, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich es jetzt dann noch mal ganz haben möchte. Für Sie die Priorität oder Tonso-Bereich? bereich Wenn jetzt gesagt wird, okay wir machen noch ein bisschen, damit wir ein perfektes Ergebnis haben, mache ich es auch, aber mm -hmm. Fokus auf Tonso. Grenze kommt Auswahl und mit Planung. Ja. Okay. Im Transurbereich steht es leider ein anatomisches Problem, dass die Brückenschläufung nicht zu schnell, die Vorder- und Rückenheit. In diesem Fall können die andere in dem Bereich nicht zu sein wie die Voder- und ja. Aber dafür machen wir für Sie eine pap wenn die Brutgeschleuvung auch so Das sieht gut aus. Mhm. Also nicht loschen, dort muss man kein Haar rein. Nee, dann ist in Ordnung. Dann lassen so, wir so. wieder so. der haben ein noch Okay. Haben Sie Handy dabei? Das habe ich dabei, ja. Gerne. ist hier, der Grau. Und das ist der Okay, perfekt. Ja Leute, das geht vielleicht los. Alles wurde eingezeichnet jetzt, wo die Haare transplantiert werden. Mein Spenderbereich ist gut und vorne muss ich keine Haare mehr einpflanzen lassen. Also wirklich nur hinten und in der Mitte. Für mich ist aber wichtig, dass von oben gut aussieht. Und dann das andere schaue ich danach. Was auch gemacht wird, können Haare vom Bart entnommen werden. Ich habe vorher nicht richtig drüber nachgedacht, das ist natürlich für mich ganz geil, weil da rasiere ich sowieso immer weg. Jemand, der immer hier Bart wachsen lässt, dann geht das natürlich nicht. Aber ich rasiere sowieso immer weg. Deshalb lasse ich das hier jetzt nehmen. Und ja. Jetzt kommt der nasse Burger, Leute. Der muss getestet werden. Egal, hier ist was anderes. Berlin ist nicht Ist, Bruder. Ich finde es an sich ganz geil. Würzigkeit, Tomatensoße, Bock. Also, erster Moment aus, hat sehr gebockt. Aber dann kam direkt dieser Stallgeschmack. Und das ist ehrlich mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Mhm. Also, zu stallig. Aber so diese Tomate, so von außen, war ich ganz geil. Mal was Neues. Auch leichte Süße hat Achmed nochmal gesagt. Boah, aber insgesamt mit dem Stall, das killt mich wieder. Tomatig, stallig, nichts für mich. Ganz nebenbei hier der berühmte Bazar. Wie heißt der Bazar nochmal, Bilal? Kapale Kapale Charge. Die ist ein bisschen intensiver, die ist eher weicher und auch von der Konsistenz voll weich, aber ich finde es immer geiler. Also für mich schmeckt die echter. Ganz geschmeidig, also wirklich ganz anders als das so cool, wie man kann. Ich mir ein richtig so dieses Fleischerfeeling, wisst ihr? Es ist eine wilde Tour heute. Es ist eine wilde Tour. Schlagabtausch Klinik wieder zurück Klinik zurück. Ich habe hier von Achmed noch mal eben gerichtet. Der hat was richtig Geiles. Humus mit halt Lammfleisch außen Tontopf und Achmed sagt schon mal, es ist Endgegner. Das ist heftig. Der Humus ist so intensiv. Du merkst das Fleisch eigentlich gar nicht richtig. So intensiv. Ich nenne es mal Kichererbsicht. Ne? Ja, ja. Ich gönne euch das andere Video von Burak auch gerne bei mir. Richtig harter Schlagabtausch, abtauschen. Ne? Geile Spots am Start. Wir uns jetzt, denke ich, beim letzten Spot. Viel Spaß beim Rest vom Video. Willkommen... <lacht> zum letzten Spot unseres Videos, wir werden Tantoni essen. Tantoni hat für mich Geschichte, weil ich immer wieder von Tantoni höre und oh, war das geil und hier und da, aber ich habe für mich noch nie so ein Tantoni, was mich komplett abholt gegessen. Und jetzt hoffe ich, dass mich das hier abholt, im Vergleich vor allem zu Deutschland. Oder ich muss dann nochmal die Erkenntnis treffen, Tantoni ist einfach nicht meins. Lass uns rin gehen. Hier zum wunderbaren Tanton Leute. Letzte Station, ganz original, in der Mitte noch durchgeknickt, so wie man es kennt, sagt Achmed. Und jetzt hoffe ich, habe ich mein erstes wirklich gutes Tanton in meinem Leben. dass das ist, was gefehlt hat. Das Brot ist von außen nicht so dick. Ich habe auch beim Brot außen Pech gehabt, dass es zu dick war. Einfach viel zu viel vom Geschmack eingenommen hat. Hier ist das Brot schön dünn. Du merkst schön die Kräuter und Zitrone muss echt hier. Ich denk mal so ein kleiner Biss von wird auch noch gut tun. So muss man es machen, ne? Normalerweise packst du dir die Frau noch so noch hinterher machen. Also quasi alles einmal mitnehmen. Alles einmal mitnehmen. Ich mach's mal so, wie Ahmed sagt. Ich muss auch dazu sagen, das ist ein Gericht, wo man anscheinend wirklich wissen muss, wie man es isst. Und ich kann mich nicht an meine letzten Videos erinnern oder an die Male, wo ich es so gegessen habe. Ich habe, glaube ich, einfach mal so abgewissen. Für mich ist es, ohne alles andere, ein normales Gericht, vernünftig. Aber ah, mit Zitrone, so ein Biss von der Peperoni. Und da oben stellen Bock, hat noch die frische hiervon. Geil. Da hat einfach so viel Geschmäcker gleichzeitig im Mund. Zitrone passt perfekt zum Fleisch. Die leichte Kräuternote, dann die schön giftige durch die Peperoni. Geil, geil, geil. Richtig gutes Ding, wenn man weiß, wie man es isst. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gemacht. Prost, Leute Vorher irgendwelche allgemeine Operationen, außer der Haartransplantation. Boah, 15 Jahre eine Knie-OP mal, wegen Meniskus. Eine Vergrößerung. <lacht> <lacht> Insgesamt 3000 bis 3500 Sv. Mhm. 3 bis 3.500 Haarwurzeln werden wir entnommen. Bei meinen letzten OP waren es, glaube ich, 4.700 oder 4.500, so in dem Bereich. Das heißt, die OP wird etwas kürzer. Desto mehr grafts, desto länger dauert es dann halt. Ja, und anderer Unterschied halt, wie gesagt, dass wir von meinem Bart was entnehmen. dann kann es, glaube ich, gleich starten. Haare werden komplett abrasiert natürlich. Noch, ne? Also ihr seht den alten Holle wieder, wie ihr ihn damals kennt. Viele kennen ihn gar nicht mehr, aber damals habe ich ja immer kurz Haare getragen. So. danke, nice Dr. Nice, nice to meet you Hast du selber selber noch gefilmt, wie du den hier machst? <lacht> <lacht> lerne Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, ich bin jetzt froh. Also ich finde es geil, dass ich vorne keinen mehr brauche, weil vorne fand ich immer top, meine Haare. Ja. Hinten ist halt ausgefallen. Das beruhigt mich halt, dass halt eine Fläche weniger, die irgendwie heilen muss zum Schluss, ne? muss man einfach so sagen. Das ist schon meine zweite OP. Elitär. Du kannst bei einer OP natürlich nur eine gewisse Anzahl an Haarwurzeln einpflanzen. Bei mir sind inzwischen sämtliche eigene Haare ausgefallen. Das heißt, die Haarwurzeln aus der ersten OP haben nicht mehr ausgelangt. Und deshalb müssen wir noch mit einer zweiten OP nachbessern. Das ist echt mir der alte Hunde. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr von der Frisur haltet? <lacht> auf stumpf danach nur noch die Frisur tragen. Es ist echt so ungewohnt, mich jetzt wieder zu sehen, aber ich feiere das, sei euch ehrlich, mit kurzen Haaren und aber man sieht, dass ich Haare habe. Vorher war halt immer komplett Glatze so auf, keine Ahnung was für ein Style. Vielleicht irgendwann mache ich nochmal diese Frisur. Irgendwie schockt das, aber ja, ich mache das ja unter anderem auch einfach, weil ich fand, dass ich wesentlich jünger aussehe mit Haaren. Und ja, ich wollte so ein bisschen die jugendliche Freshness haben, die mir äh, Mutter Natur leider nicht geschenkt hat. So, jetzt geht es direkt zur OP und ein paar Aufnahmen werde ich euch von da vielleicht auch noch schenken. Ich habe hier eine Azubine am Start. Ich konnte sie überzeugen von Vlog. Also sie wird jetzt anfangen ich auch mit Vlog. Ja. Ich habe gesagt, wenn sie reich wird, dann weiß ich sie, wen weiß, sie. Ist hoch und heilig. Ja. Da kriege ich mindestens sagen wir 20 Prozent, also Managerabschlag. Ja okay. Okay geil. Get also, the du hast. Ja, ich mach dich groß. Also es geht jetzt los. Der Kollege führt mir nur auf Toilette. Dann werde ich noch einmal kurz Blasen lernen und dann geht's zur OP direkt. Dann seht ihr noch ein zwei Aufnahmen nur von der OP. Was macht die, die die gute Werte da, meine Azubine. <lacht> Eine Abmahnung, <lacht> eine Abmahnung hat sie bekommen. Du hast es echt einmal ausgemacht. Ich verzeihe, du warst ungern, aber einmal, einmal, ist okay. einmal so. Also Toilette und dann geht's los nochmal Tasten ab, weil ich ja unten vom Bad was daneben lasse und jetzt habe mal geguckt, wo schmerzempfindlich ist für den Eingriff, also für die Haarboxentnahme gleich. Und ja, wir haben hinten vom Kopf haben wir fertig und jetzt sind wir hier. Und ich sage euch ja, eins, das werde ich nachher noch mal genau darauf eingehen, diese Deep Sleep, das war der Flash meines Lebens. <lacht> das war. Also ich glaube, wenn du irgendwas nimmst, so wie sämtliche Substanzen, die ich jetzt piepen müsste, wenn ich sie aufzähle, die sich irgendwelche Leute reinhauen, ich glaube, das ist nichts dagegen. Das war einfach Welt. So Leute, wundert euch nicht. Ich bin ein bisschen hier unten gelähmt, ich kann nicht ganz so perfekt reden wie sonst, weil die hier halt natürlich betäubt haben und das ist ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, wie beim Zahnarzt ein bisschen betäubt. Die haben alle meine Haarwurzeln rausgenommen, hier sind jetzt meine Haarwurzeln, die kommen bei mir dann rein. Ich wird erstmal gegessen. hoffe, die beleidigen meinen Gaumen hier jetzt nicht. 8 von die Banane. Bisschen zu salzig. <lacht> das Solitärteam ist ganz offiziell, wenn ihr das seht. Wir können den Essensplan ja komplett überarbeiten. Ich stehe euch dazu Seite. Finde ich günstig, was man sagen Da muss echt an den europäischen Gaumen ein bisschen gedacht werden. Ich glaube, ich habe in meiner Glatze wieder eine Charakterwandlung. Ich habe so eine Theorie schon mal gehört in der Psychologie. Auf einmal sage ich wieder mein Gedicht. Das habe ich früher mhm. immer gesagt. Seitdem ich YouTube mache, sage ich das wenig bestellen. Das muss wieder rein. So Leute, wir sind jetzt beim einflanzenden Haarwurzeln meine unteren Kiefer ist immer noch ein bisschen gelähmt. Das wird nicht wundern, falls meine Mimik jetzt ein bisschen anders ist. Ja, meine Assistentin ist immer noch an der Cam. 3500 Wurzeln, wenn das sie reinsetzen? Absolut easy. Der ganze Prozess, kein Schmerz, gar nichts gespürt, alles einfach entspannt. Also für mich absolut geile Sache. Das Geile ist, Leute, während der OP kann am Handy rumdaddeln, ich kann alles machen. Wenn ich wollte, konnte ich jetzt einen Film gucken, aber ich habe mir keinen runtergeladen. Aber es ist einfach easy. Jetzt noch eine PRP-Behandlung. Und mein ja, Eigenblut okay. injiziert, was dann die Heilung anregen wird. Durch die Durchblutung weg ist der Wachstum dann verbessert und wird angeregt. Sexy man mit kurzen Haaren hier. Yeah. So, wir sind durch mit der OP. Für mich geht es zurück ins Hotel. Es wird, denke ich, jetzt noch was zu essen geben, auf jeden Fall. Und ich werde euch auch so ein paar Tage nach OP mitnehmen, wie das da aussieht, Heilungsprozess und so weiter. Vielleicht nochmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem Essen. Und genau, für mich geht es ins Hotel. Ich sammle mich erstmal und dann kriegt ihr weitere Infos hier nach. Also wie ihr seht, was echt entspannt ist, man kommt aus der OP raus, und ist wieder wie neu. Könnte jetzt kein Marathon laufen oder so hier. Aber an sich ist es völlig entspannt, kann relaxen und den Arzt ausklingen lassen. Und eins muss ich auch nochmal betonen, weil ich von voll vielen auch Privat höre, oh, tut weh und sonst was. Wer Schmerzen bei der OP hatte, der war entweder bei Anbieter oder wenn es bei Elitär war, vor dieser Deep Sleep Methode. Wie gesagt, da am Anfang, die Betäubung damals, ähm, hat wehgetan, sieht ja. sich aber an Grenzen meiner Meinung nach. Aber jetzt fällt das auch weg, keine Schmerzen. Also ich muss euch jetzt direkt die Erfahrung nochmal mitteilen, diese Deep Sleep. Sache. Das war das Heftigste, was ich je im Leben gespürt habe. Ganz kranke Glücksgefühle. Und ich habe mich gefühlt, ich war hier mit einem Kollegen im Auto, der hat das genauso bestätigt. Wer den Film Interstellar kennt, müsst ihr mal gucken. Ich habe mich gefühlt, als gehe ich durch Dimensionen durch. Das war wie eine spirituelle Reise. Ich bin Probleme angegangen. Ich habe vieles bearbeitet. Als wäre ich aus meinem Körper raus. So ein bisschen, keine Ahnung, wie eine Nahtoderfahrung ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass Ähnliches. als wäre ich aus meinem Körper raus. Sowas wie, wer ich bin. Ein Bewusstsein für ich selber. Ich gab es gar nicht. Ich war einfach irgendwo im leeren Raum. Das erste, was ich gesehen habe, und das war krank, Nur, das war ganz krank war mein Sohn und meine Freundin und da war ich so glücklich. Ab Ablog gar Kein Verständnis gehabt, wer ich bin. Ich habe einfach nur die beiden gesehen, und wusste, dass das, was ich will, so wisst ihr. Und da habe ich trinken gelassen, Mann. Da kommt jetzt auch wieder Pippi in die Augen. Das war heftig, Mann. Das war absolut krank, wirklich. Im Hotelzimmer, Ich wollte euch einfach eine Sache noch so von mir sagen. Also, ich habe es jetzt, jetzt zum zweiten Mal gemacht. Bei einer Sache könnt ihr mir vertrauen. Es ist nicht das, was man sich darunter vorstellt, hinsichtlich Aufwand. Das ist eine Riesennummer. Es ist keine Riesennummer. Jeder muss für sich selber entscheiden. Leidet er darunter? Wünscht er sich mehr Selbstbewusstsein oder ist ihm das sowieso egal? Das muss jeder für sich wissen. Aber man kann weg von diesen Gedanken, dass eine no mais. Willkommen zurück zu Hause. Elf Tage ist die OP her und wir werden jetzt oben sozusagen das letzte Mal den Kopf reinigen und dann möchte ich euch nach elf Tagen das Ergebnis zeigen und ich denke, es werden alle überrascht sein. Wir gehen jetzt erstmal runter und machen das Ganze. Man kriegt halt so ein Set mit, mit Waschnotion und so, man wäscht halt jeden Tag einmal den Kopf quasi und heute ist der letzte Tag, wo ich das mache. Man kriegt eine App mit, da steht alles punktgetreu drin, man wird also an die Hand genommen, man kann nichts falsch machen. Selbst bei OP und so, OP-Tag und äh, Abfahrtzeit und und und das steht alles da drin, also es kommt Easy. So, jetzt gehen wir zur Kopfwäsche. So, jetzt sieht das vielleicht noch ein bisschen blöd aus, aber wartet mal gleich ab. Nach elf Tagen das Ergebnis quasi. Ich möchte euch auch noch nach zwölf Tagen einblenden. Rechnet jetzt nicht damit, natürlich habe ich jetzt keine Afromatte da oben hängen, was ich euch einfach damit sagen möchte und warum ich euch das Ganze wirklich ans Herz legen kann. Und Warum ich dazu 100% hinterstehe und jedem, der wirklich Haarprobleme hat, ein bisschen die Angst nehmen möchte, guckt euch das nach elf Tagen an. Nach einer OP. man sieht eigentlich gar nichts mehr. Noch dazu mit diesen neuen Methoden. Du hast keinen Schmerz, du hast gar nichts. Und wenn man sich einfach mal die Sachlage anguckt, du bist 30, 40, hast keine Haare mehr. Ich habe Bilder gesehen von Leuten vorher, nachher. Das ist so fies. Für Leute, die das nicht haben, dieses Problem, die können sich das vielleicht nicht ganz vorstellen. Aber die wird so viel Jugend genommen. Und du kannst mit einer leichten Sache das Ganze hier quasi aus der Welt schaffen. Im Gegensatz zu anderen OPs, Schönheits- die sehr aufwendig und teilweise schmerzhaft sind, ist es nichts, ist es gar nichts. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein ganz klein bisschen Zeit. Vergesst nicht, dass es Werbevideo ist, deshalb muss ich euch folgendes auch noch ans Herz legen. Ihr kriegt 1000 Euro Rabatt mit meinem Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze jetzt im Sommer machen lasst. Ihr habt dazu dann noch einen Krankenpreis. Wenn ihr es machen wollt, dann macht es jetzt. Und ich kann euch das von Herzen sagen, wirklich, und ich würde euch das niemals einfach leichtfertig sagen. Und Leute, die meine Videos kennen, wissen, egal ob Werbung oder nicht, so einen Spruch bringe ich nicht in jeder Werbung. Kannst du von Herzen sagen, das ist eine Easy, geile, unkomplizierte Sache. 1.000 Euro Rabatt, dann kriegt ihr noch so ein Set. Für 240 Euro kriegt ihr in dieser Aktion auch noch. Gratis dazu, nachweislich fördert das die Haardichte. Dementsprechend ein verbessertes, voluminöses Haarbild. Das kriegt ihr alles on top. Link ist in der Videobeschreibung. Meldet euch da bei dem Link. Ihr kriegt dann einen Partner an die Seite, der sagt euch, was es kostet, was auf ihr zukommt und, und, und. Ihr kriegt wirklich alles. Ich glaube sogar 24-7 Support. Ich habe da mit den Leuten geschnackt. Ihr erreicht immer jemanden. Das ist top. Das ist geil. Dann danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video in alter Frische. Lasst gerne auch den Daumen oben knallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.